Herzlich willkommen zu unserem ersten Meet Code Workshop. In einigen kurzen Videos stellen wir dir hier die Webseite Beatbox vor und zeigen dir, wie du mit Beatbox selbst Musik komponieren kannst. In diesem Video geben wir dir einige Tipps zur Verwendung der Piano Roll und des Sequencers und zeigen dir, wie du damit bekannte Songs nachbauen kannst. Zuvor solltest du schon unser erstes großes Beatbox Tutorial gesehen haben und die allgemeinen Funktionen kennen. Bevor du anfängst, deine eigenen Songs zu erstellen, solltest du ein paar Einstellungen in Beatbox anpassen. Klicke dafür auf Preferences und wähle dort die Einstellung Show Piano Keys. Nun siehst du links neben dem Editor die Tasten einer Klaviatur mit den jeweiligen Notenwerten. Wie bei einem Klavier gibt es weiße und schwarze Tasten. Damit alle Notenwerte zur Verfügung stehen, solltest du Scale auf Export stellen. Das ist vor allem wichtig, wenn du einen bekannten Song nachbauen möchtest. Willst du eigene Songs komponieren, kannst du auch gut mit den anderen Skalen experimentieren. Überprüfe zusätzlich, ob die Einstellungen Highlight Fifth Notes und Octave Scrollbar aktiviert sind. In den meisten Programmen für die Musikproduktion, auch Digital Audio Workstations oder DAW genannt, gibt es eine Piano-Roll, um Noten und Melodien einzugeben. In Beatbox ist der Editor in der Mitte auch eine Piano-Roll. Der Computer spielt hier die eingegebenen Noten von links nach rechts ab. Wenn du eine bestimmte Note eingeben willst, suchst du einfach den Notenwert auf der Klaviatur und fügst dann in dem grauen Balken durch klicken Noten ein. Du kannst die Klaviatur auch anklicken und so hören, wie einzelne Noten klingen. Mit der Scrollbar kannst du die Oktave einstellen. Weiter unten findest du tiefere Noten, und weiter oben findest du höhere Noten. Auch hilfreich, der Grundton deiner aktuellen Tonart ist immer braun markiert. Gerade ist das zum Beispiel ein C, weil die Tonart C eingestellt ist. Die Quinte welche sieben Halbtonschritte über dem Grundton liegt, ist blau markiert. Das ist im Fall der Tonart C ein G. Nebeneinanderliegende Töne auf der Klaviatur sind immer genau einen Halbtonschritt voneinander entfernt. Ein Sequencer speichert Tonfolgen, Melodien oder Rhythmen und gibt diese an ein Instrument weiter, welches sie dann abspielt. Es ist also ein bisschen wie ein Computer, der verschiedene Instrumente spielen kann. Die Piano Roll ist also auch eine spezielle Art Sequencer. Auch die Drumspuren in Beatbox werden über einen Sequencer gesteuert. Dieser sieht etwas anders aus als die Piano Roll, hat aber auch für jeden Drumsound eine Spur, welche in Schritte unterteilt ist. Auch hier fügst du einfach einzelne Schläge ein und kannst dir so schnell und einfach einen Beat basteln. Um einen Song nachzubauen, kannst du entweder nach Gehör vorgehen, das ist allerdings schwierig, oder dir Noten im Internet suchen. Einfache Noten findest du zum Beispiel auf www.noobnotes.net oder dem YouTube-Kanal Piano Keyboard Guide. Auf Noob Notes findest du Noten für bekannte Songs als Textdokumente. Hier zum Beispiel zur Titelmelodie von Super Mario Brothers. Die einzelnen Buchstaben sind dabei Notenwerte, die du auch auf deiner Piano Roll in Beatbox wiederfindest. Klickst du einzelne Noten an, kannst du dir den Klang direkt anhören. Steht vor einer Note ein Pfeil nach oben, bedeutet das, dass diese Note eine Oktave höher liegt. Würdest du einen Punkt vor einer Note sehen, bedeutet das, dass diese Note eine Oktave tiefer liegt. Welche Zeichen genau für welche Oktaven stehen, kannst du dir hier oben auf der Klaviatur ansehen. In den Videos von Piano Keyboard Guide siehst du direkt auch eine Piano Roll und die Notenwerte der Melodie. Hier zum Beispiel zum Song Blinding Lights von The Weeknd. Die Notenwerte aus den Videos oder von Noob Notes kannst du nun auch mit Hilfe der Piano Roll in Beatbox eingeben und die Melodie so nachspielen lassen. Einen Drumbeat kannst du dir dazu ganz einfach selbst überlegen. Natürlich kannst du mit Beatbox auch deine eigenen Songs komponieren. Wir wünschen dir jetzt erstmal viel Spaß beim Ausprobieren aller Funktionen und beim Komponieren von eigenen Songs.